So, hi, willkommen auf der CBIT im CMS-Garden. Hi. Stell dich doch kurz mal vor. Ja, mein Name ist Mike Dessapen. Ähm, ich bin hier für Plon. Mhm. Und äh, wie gefällt dir momentan der CMS-Garden, so wie er ist? Ja, also ich finde das Konzept genial. Es gibt eigentlich alles auf, was wir uns vorgestellt haben. Mhm. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall, wenn das öfter stattfindet. Wunderbar. Äh, erzähl mir doch kurz die Entstehung von Plone. Wie entsteht oder wie ist Plone entstanden? Ja, also Plon äh, basiert auf, äh, auf Soap, auf dem Application Server, der in Python geschrieben ist. Ähm, Soap selber ist seit 98 Open Source und äh, Plon ist entstanden äh, Ende 2000, 2000, Anfang 2001, ähm, als äh, zu, zunächst erst als, als Skin Layer äh, innerhalb äh, des, des Soap Frameworks, äh, hat sich dann aber immer weiter entwickelt und äh, hat mittlerweile eigentlich ist mittlerweile die prominenteste äh, Zoop-Anwendung überhaupt und äh, natürlich deutlich mehr als äh, ein kleiner Skinlayer, den es ganz am Anfang mal war. Nenn uns doch mal zwei Vorteile von äh, Plone. Ja. Also für uns ist der Vorteil äh, die Programmiersprache erstmal. Also, wir, wir lieben Python äh, als Programmiersprache. Ähm, wir lieben äh, die äh, objektorientierte Datenbank, die äh, Plone mit sich bringt. Ähm, wir haben halt keine. Kein Bedarf äh, über ein ORM äh, unsere Objekte und, und äh, Strukturen in eine flache Datenbankstruktur äh, wie eine relationale Datenbank äh, reinzupressen. Mhm. Ähm, das hat zumindest äh, für Content Management-Systeme äh, unserer Meinung nach Vorteile. Gerade wenn man Bäume hat, äh, lässt sich das über, über Objekte halt sehr gut abbilden. Ansonsten Plon ist sehr, also unserer Meinung nach sehr einfach zu bedienen. Man kann es einfach installieren, man fängt an, äh, findet sich relativ schnell zurecht. Man hat kein Frontend, Backend, äh, sondern man arbeitet direkt in den Inhalten und äh, hat so leichte Möglichkeit Inhalte einfach zu erstellen. Was ist der Nachteil an Plone? Oder was würdest ähm, du als Nachteil am Plone sehen? Also manche Leute sehen den Nachteil eben gerade darin, dass es zum Beispiel eine objektorientierte Datenbank hat. Ähm, es ist zwar möglich, auf, äh, auch über mit ORMs zu arbeiten und relationale Datenbanken anzuzapfen, mhm. aber natürlich basieren die ganzen Core-Elemente auf, äh, auf dem Konzept der, der, der, der objektorientierten Datenbank. Das ist für manche Leute ein Problem. Ähm, auf der anderen Seite, viele Nachteile fallen, fallen mir eigentlich nicht ein. Plon hat phasenweise äh, mit Version 3 zum Beispiel äh, sehr viele neue ZUB3-Technologien eingebaut. Ähm, da ist nicht jeder Entwickler gleich mitgekommen. Äh, ich glaube, da haben wir ein paar auf der Strecke äh, liegen lassen. Ähm, mittlerweile wird da sehr viel gemacht, um halt es, die, den Einstieg wieder einfacher zu machen und äh, einfach ja, junge, frische Entwickler halt auch in die Community zu bringen. Wie schaut es aus mit Extensions oder Modulen? Ähm, sind die kostenlos, sind die kostenpflichtig oder gibt es äh, so ein System oder beziehungsweise so eine... Ja, also es gibt, es gibt äh, Add-ons letztendlich, äh, wie für fast alle Systeme. Ähm, es funktioniert ein bisschen anders, das ist nicht so wie in manchen Systemen, dass ich halt im Webfrontend einfach nur einen Knopf klicke und mir aus irgendeinem äh, zentralen Webkatalog äh, die Extension installiere. Ähm, das halten wir für nicht sicher genug an der Stelle. Wir wollen, dass Code, der im Filesystem ausgeführt wird, ähm, halt auch über einen Administrator an der Stelle installiert wird. Ähm, ansonsten tendieren Systeme halt sehr schnell dazu, äh, sich zu verwachsen und auch äh, was Sicherheitsaktualisierung oder, oder Upgrades angeht, halt äh, schwieriger zu aktualisieren sind. Das ist halt äh, in den letzten Jahren ein Thema äh, gewesen, was im lohn sehr gut funktioniert. Und äh, mhm. das ist halt ein Grund, warum wir einfach diese Einschränkung an der Stelle machen. Die Erweiterung, <lacht> es gibt ein paar tausend Erweiterungen online. Kostenlos oder kostenpflichtig? Kostenlos. Alle äh, kostenlos. Es gibt eigentlich keine kostenpflichtigen äh, Geschichten, die man jetzt. Also ich, ich weiß, ich kenne keine Kataloge, wo ich, mhm. wo ich mir jetzt die Anfang herhole Und wenn dann. Äh, äh, ist es halt, ja, letztendlich dann eine Sache, die ich für einen Kunden mache. Also wir klar, arbeiten natürlich wie, klar. wie alle anderen, äh, wir produzieren diese Sachen, manche Sachen gibt es halt direkt nur für den Kunden, wenn es allgemein äh, brauchbar ist, dann wird es halt veröffentlicht und so mhm. entstehen halt die Erweiterungen, die da sind. Was würde dir so spontan als die größte Webseite äh, einfallen, die mit Plone gemacht ist? Mhm. Oh, äh weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht. Also haben wir eine der habe ich jetzt nicht auf dem Zettel. Weiß okay. nicht. Also Plon wird eingesetzt auch von der von der NASA, von von äh, von sehr großen Universitäten. Also mhm. äh, in gerade in Deutschland ist es zum Beispiel auch äh, sehr sehr verbreitet. TU München hat ein riesiges Portal, was ja, das ist nicht mehr ganz ein Emplon, die haben sehr viel daran gemacht, ähm, aber mhm. äh, die Uni Bochum und so weiter, die haben teilweise äh, auch Preise gewonnen für, für ihre Installationen. Das sind sehr große Installationen, die mit, äh, mit LDAP und Active Directory und so weiter arbeiten, mit mehreren mhm. tausend Nutzern. Wunderbar. Ähm, ja, ich denke, das müssten wir alle Fragen haben. Ja. Äh, ich habe dich ja schon gefragt, nee, habe ich nicht. Wie findest du die CeBIT bis jetzt? Ich glaube, da habe ich dich noch nicht gefragt. Ähm... Gut, ich krieg so sehr viel von der CeBIT gar nicht mit, weil ich mich äh, die ganze Zeit auf dem cms garten hier äh, Speziell aufhalte. Speziell cms garten wie ähm, gefällt dir der CMS-Stand? ich finde den Stand super gelungen, also mhm. sowohl unser Outfit, ja, ist kreativ, wir fallen auf ähm, und äh, ja, die, die, gerade dieses Zusammenspiel äh, der Communities, auch das gemeinsame, abends zusammensitzen, sich austauschen, Findest für, du die, super. für die CeBIT, wahnsinnig. Äh, würdest du wünschen, dass es nächstes Jahr auch so ein open cms garten gibt? Auf jeden Fall. Wunderbar. Vielen Dank, Mike. Dann ich würde ich sagen, du bist noch da bis? Bis zum Schluss. Bis zum bitteren Ende. Wunderbar. Dann vielen, vielen Dank und bis demnächst.